Na, was machst du? Dann muss ich spielen und du sollst mit mir spielen. Weißt du was, Emma, der Papa, der kommt doch gleich nach Hause und der spielt mit dir. Ist das in Ordnung? Aber ich will trotzdem mit dir spielen. Nee, nee, nee, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich, ich? komme sofort, ja? Warte, Mama. Ja. Ach, Emma. Komm, bist du so. mit mir? Du siehst komisch aus. Bitte? Wieso? Naja. Und du? Wie siehst du aus? Schöner. Schöner siehst du aus? Soll ich mich auch so anmalen, wie du bist? Aha. Und was meinst du, was der Mann im Theater sagt? Dass ich eine Katze vorspiele? Du siehst toll aus. Mal gucken, was der Papa gleich sagt. Entschuldige, wann kommst du? Ich muss in zehn Minuten da sein. Ja, ich dachte, das wäre nächste Woche. Ja, das muss ich mir falsch eingetragen haben. Ähm, du bist auf meine Eltern an, die sollen eine Stunde früher kommen. Ich, ich, ich kann, das geht nicht. Hallo? Hallo? Stangelmeier noch im Haus. Ich habe eine Autopanne gehabt. Der ja, Stangelmeier ist nicht mehr da und das Vorsprechen ist Ja, aber es wird doch noch möglich, dann ihn kurz zu so sprechen. Bitte. Äh. Entschuldigung, es ist wirklich ganz dringend. Ich habe mich verspätet, es tut mir leid. Aber es ist noch ja. nicht so spät. Es ist, ist er noch im Haus? Bitte. Nee, der ist nicht mehr da. Herr Stangelmeier, guten Tag. ich... Entschuldigung, ich bin zu spät. Guten Tag. Tag. Ja, das Vorsprechen ist vorbei, hey? Ich weiß. Ich, ich, ich weiß, können wir vielleicht ja, fünf was? Minuten. Wir waren vor einer halben Stunde verabredet. Tut mir leid. Fünf Minuten, das bringt auch gar nichts. Und ich habe eine Besprechung mit meinem und ich muss los. Ähm, tja es tut mir wirklich leid, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Mhm. Hm. Ja, wenn Sie weiterkommen wollen, dann müssen Sie, müssen Sie halt äh, pünktlich sein und präzise. Ja, aber äh, also, sorry, ja. Wiedersehen. Eine Weile weg, hast du vielleicht gehört. Ja, du Und dann ruhig. hat sich Hast du ein Eis gegessen? Sollen wir ins essen gehen, wir zwei? Ist das nicht? Mhm. Hast du mir das gemalt? Hallo, Pony, hallo. Wir stehen hier und keiner ist da. Es tut mir leid, wartet ihr schon lange? Ja, wie lange dauert's denn? Wo steckst denn du überhaupt? Okay, ja gut, bis gleich, tschüss. Irgendwas ist so schiefgegangen, sagt sie, und in zehn Minuten ist sie da mit Emma. Ja, ich, ich. Hauptsache, ich hab zu essen. Emma, bitte! Da seid ihr. Ja, da seid ihr, ja. Das, seid ihr, ja. das ja, hallo, ist schön. Immer. Spätzchen. Wie schön. Tag, Karine. Hallo, Spätzchen. Tschüss. Danke, Hallo. Ja komm, du hast komm Hunger. Her, dann komm mal gleich hallo. mit. Wie hast du es denn jetzt gemacht? Na, oh. ja, Na, dann räum ich mal ganz schnell hier auf. Schön, dass ihr da seid. Danke. Dass wir Kuchen essen können, Emma. Es gibt Kuchen. Macht der Oma. Oh, das halt so cool. Wo seid ihr denn gewesen jetzt immer? Oh, ja. Wo wart wir denn? Wir waren in der Stadt. du? Ich hab dir nichts gekauft. Ah, Oma muss nur gucken, dann geht auf. Ne? Machst du schon Kaffee? Ja. Die ist denn jetzt eigentlich gelaufen mit dir? Hm? Bei mir war, äh, war ganz gut, ich bin... Mal, ich finde das nicht, wo ihr das gesagt habt. Wo soll das sein? das brauche, oder was, was Sie ich. den Tisch ab. Im Esszimmer so ja? Ja. Und das ist schon gerade danke. Was drin. wir da zur einmal durchfügt haben. Emma, was möchtest du jetzt Kuchen? Ja. Ich sprich ja. nicht mit vollem Mund. Das wollte ich ja gerade sagen. Ne? <lacht> Emma kommt doch nach dem Sommer in die Schule. Wisst mhm. ihr schon welche? Die, äh, die Herkules ist ganz, ganz praktisch eigentlich, mhm. ne? weil die hier direkt bei ist. Mhm. Und für Katharina halt gut. Ich finde halt wichtig, dass sie irgendwie einen hat, wo sie schon gleich von Anfang an Englisch haben und dann möglichst bald Spanisch machen Emma. kann. Emma, mhm. ja. Willst du was trinken. Ich weiß, dann gibt es hier okay, eine. Wie heißt die noch, wo die, wo die so gute Mathe-AG auch haben? Hm? weil Emma kann ja schon gut rechnen. Ja, kannst du schon so gut rechnen? Ja. Mhm. So, Rechne mal was? Nee, ja, mein Schatz. 5 <lacht> um, plus 4 gleich 9. Ist ja, ja. Oh, Das stimmt schon mal. Das ja. stimmt schon mal, genau. 5 <lacht> minus 1 gleich 4. Doch. Von wem kannst du das so gut? <lacht> <lacht> ich glaube, die nehmen so kleine. auch. <lacht> <noch>. Dann sehen wir dich. Ja, wenn ihr siebt. Tschüss, tschüss mach's gut. Tschüss. Danke noch ein schönes Wochenende, Mama. Tschüss, immer viel Spaß. Ja. Tschüss, Papa. Tschüss, tschüss. <lacht> Das spinnst du? Mhm. <lacht> heute Abend noch äh, mhm? Italien. Cousini? Ist das heute? Mhm. <lacht> ah. Morgen früh, dann. Ja? Bisschen ist klar über den Wolken. Im Büro. Ohne Käse. Ich würde auch meinen, du nimmst mal äh, hier was von den Salaten. Ja. Ja, hier gibt es auch da schon gesehen. Du musst eine Suppe nehmen. hier, die Tomaten? Entschuldigung, du hast die ganze Zeit nichts gegessen, du hast Stress gehabt. Ja, aber du musst eine Suppe immer kriegen, bitte. Nimm die 15, die ist lecker. Wisst ihr, warum das Carpaccio Carpaccio heißt? Was reicht denn ja jetzt? Äh, Gibt es Parmesan-Käse? nicht so viel. Nein, das ist ich genau habe das wohl oh, ich habe das, hab das schon weggegessen. ist gerade ja. jetzt drin. Ja, Das, das, ich denke, das, so das also, weiß ich, ist okay. Das okay? weißt du mhm. nicht. Wir sind hier mal, Wenn du so von der Arbeit kommst, sag ich mal, kochst du dir dann auch mal was? Oder? Ich meine, so für sich allein, das macht ja nicht immer Spaß. Na ja, klar. Machen zu. Und Holger. Mhm. Was hast du, schmeckt's? Mhm, ist lecker, ja. Also, ist okay. Ich ist ähm, weiß nicht genau, was es ist. Ich habe was anderes bestellt, aber ist trotzdem okay. Also, ich finde, man isst hier ja sehr gut. Also hast du gut ausgesucht. Danke, danke, ja. Gut, ich meine, es ist zwar schön, wenn man das bekommt, was man bestellt hat, aber... Hin und wieder braucht man auch Überraschung. Hm. Das ist jetzt schön. Torbi? Auch oh, krass. Unglaublich! Hey, also. Wie geht's dir? Ja, ja. Klaus. Ja? Ja. Bist du hier an der Schule? Ja. Besuch aus der Haus. Ja. Stefan? Hallo? Martin, du meine Gleitung? Hallo. Hallo, hallo. Ich hallo. dachte, Stefan. du bist in Chile oder sowas. Ach, Hat mir irgendjemand hey. erzählt. Mir kommt es euch gerade perfekt. Ach, ich bin. Sie streuen so durch die Stadt. Und du? Was, was machst <lacht> du so? Stefan, was machst du? Ich bin hier ähm, am Theater. Ah, ja. Achso, äh, brauchst du Geld? Wir machen gerade Test rein im, im Institut. Zu so Euro, Euro oder so? Euro? Sehe so Ich aus, als wir nicht Geld brauchen. Ja, ja. ich mein, ja. ja. Apropos, ich glaube, darauf trinken wir erstmal ein, oder? Darf ich? Mal, äh, können ja, ich wir ganz mal ganz noch dran. ein Glas haben? Dann, ach du, bist ja auch. Ein das heißt, Glas, wir trinken, wir nehmen noch mal, mal ein paar Flaschen, Oh Komm. Ich habe im letzten Jahr 5% weniger Bonus gekriegt. Ich fresse den nicht. Oh, das ist bei deinem Bonus aber schon ja. eine ganze Menge, oder? Ja. ja. Ich hatte eigentlich so einiges so vor. Ich wollte ja, sagen, ich habe ja jetzt den A8. Du kommst nicht so gut. Hast du den Käse? Ja. Echt? Und Bis du bist du zufrieden? Ja. Ich bin schon zufrieden. Ja. Aber er ist so viel Käse. Zählst du jetzt den Wein mit? Und ja, und den Käse mit. Nee, das ist das, ist das, ist das, also, das ist komm, Vernünftigste, ja? was ich heute gegessen habe. Das ist Ich bin noch kein Käse. Ich bin doch kein die, die Du bist so ein Hampelmütter. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe ja auch einen Zweier. Denkt natürlich auch, weißt du, die Ansprüche sind ja schon da. Also eine Fußbodenleitung muss auf jeden Fall sein. Den Volvo, ob ich? Den Volvo, genau. das Fußbeider dazu. Was reden wir da eigentlich für grausame Sachen? Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Was eigentlich eigentlich ist Der Klausel ist. Der versteht deine Frage nicht. Habt ihr ja noch andere Themen? Also ich meine. Was meinst du denn jetzt? Ich habe da andere Leute in Erinnerung, die ich vor ein paar Jahren. hab diese Kiste wieder an. Klaus. Was, was, was? ist? Was? Was? Torben. Was? Du wolltest Fidel Castro die Hand schütteln. Jetzt habe ich Roland Koch die Hand geschüttelt. Ist irgendwie? Ja. Äh ich habe mal ganz andere Leute gekannt, die noch an ihre Träume geglaubt haben und diese auch verwirklicht haben, wenn sie morgens aufgestanden sind. Probier's doch wenigstens mal aus. Stefan, wovon redest du? Was ist denn mit dir? Geht's dir schlecht? Besser. Habt ihr eigentlich noch irgendwelche andere? Habt ihr noch Träume? Irgendwelche? Ich habe eine was wundervolle willst, Tochter, du willst, du ich habe eine, eine wundervolle Frau, wir haben eine tolle Wohnung, könnte besser werden. Ja. Probiert doch wenigstens mal werden. aus. Was denn? Was Probier denn? doch einfach mal aus, tausend Tage das zu machen, was du willst. Dich frei zu fühlen wie deine Tochter. Ja, Jeden Morgen ja. aufzustehen und nur das zu machen, wofür du da bist. Wirkt das hier wie eine Beerdigung oder so? Das nächste Mal treffen wir uns unter einer Brücke und machen Dosen schießen. Genau, dann wollen wir was, was, so Also, knacken. nacken. Nacken. Ah, äh, da. Tut mir jetzt ein bisschen ja, ist leid hier. top. Ja, gut. Wir ja, machen es mal auf den Weg. Ihr geht jetzt schon Ja, wir äh, müssen einen Flieger kriegen morgen früh. Ja. Das ist gut, aber läuft im Alles Gute, ja? gut, ganz gut. Tschüss, Tau. Tschüss. Stefan. Das war nicht. Ja, mach's gut. Super Danke. Ja, schön. Danke. Das ist ganz toll jetzt. Und jetzt? Was soll denn der Scheiß jetzt? Kannst du mal stehen bleiben, ich hab echt die Schnauze voll. Was will dieses ganze Theater hier? Hast du nicht heute Nachmittag schon genug Theater gehabt? Wenn es nicht gut gelaufen ist, kann ich da auch nichts für. Holger, es gab kein Vorsprechen. Ich war eine halbe Stunde zu spät. Nee. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe mich ja. vorbereitet. Ich musste mich um es die Emma kümmern. Es tut Erwachsen. mir leid. Ich war zu es spät. Es tut mir leid. Was soll ich denn noch tun? Der ich, Typ ich, hat ich hab... mir gerade doch im Weg in die Hand geschüttelt. Danke. Ja, bitte. Ich... Meinst du, ich dreh Däumchen oder was? Für wen mache ich denn die ganze Scheiße? Wollte ich nicht. Ich weiß nicht. Kann ich dich irgendwie nach Hause. Nee, ich. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht. So wie so noch. Ich weiß was. Ich weiß was immer. Gott. Wir machen jetzt hier eine Eins hin. Für den ersten Tag. Die eins verdecken. Schafft er nicht? Alles klar. Herzlichen Tanzur. Gott sei Dank. Gerade aufgehört. Hola, Stefan. Hier ist du frei. Jo, Komm danke. Her. Komm her. Der macht ja, ja, das gerade so. Kennst du eigentlich Katharina? Nein. Guten Abend, Oh, no. oh Katarina. Alles klar. Katharina? Was jetzt? Ein wahnsinniges Buch gefunden. Kann ich ein Stück draus machen? Ist die Hauptrolle. Spielst du? Ich Regisseur. Können wir was zusammen machen? Komm, das müssen wir begießen. Eins, zwei, und los! Ey! Echtes Ordenslust! Hör auf! Hör <lacht> ja, auf, die Scheiße! Komm, komm nochmal! von mir. Ne? Hey, tausend Tage oder was? 1000 Gläser oder was? <lacht> er wollte mir halt eine Rolle geben. Thank <laughs> you. Das stimmt nicht ganz. Zieh Komm. Okay. Deine Bühne! Denkt dir... Volles Haus! Premiere! Katharina die Große! Mach was du willst! Alles. Also ich habe auch so ein Klappsofa-Bett. Ein Gästeteil. Nichts Besonderes, aber kann man. Ja, gut. Schlaf gut. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist alles nicht so toll gelaufen in letzter Zeit, aber wir schaffen das. Wir kriegen das doch wieder hin. Wo bist du gewesen? Ich bin rumgelaufen. Was heißt denn das? Ich bin rumgelaufen. Wo rumgelaufen? Ich musste mal... Was musstest du mal? Wo bist du nur gewesen? Ich war in der Stadt, ich bin rumgelaufen. Ich habe einen Stefan getroffen, dann sind wir einen Trinken gegangen. Dann bin ich ins Hotel, hab geschlafen und jetzt bin ich wieder da. Wo seid ihr gewesen? Das ist doch völlig unwichtig. Was habt ihr gemacht, Stefan und du, bevor ihr ins Hotel gegangen seid? Wir haben einen getrunken. Ihr haben einen getrunken. Wo habt ihr denn einen getrunken? Oh Gott, bitte! Wo wart ihr denn? Oder es war nichts. Wie, was heißt es war nichts? Es war nichts. Es kommt jetzt mal ein bisschen plötzlich. Es war nichts. Ich wurde gar nicht gefragt, ob es war. Davon würde ich ja gar nicht ausgehen erstmal. Ja, klar, dann, nee, dann ist ja alles gut. Dann kannst du schon mal mit Stefan auch einen trinken gehen. Und dann finde ich es okay, wenn du mit Stefan eine Nacht verbringst. Dann finde ich es okay, wenn du mit Stefan ein Wochenende verbringst, anstatt mit mir nach Paris zu fliegen. Gott. War schön, ja? Habt ihr da habt ihr jetzt Croissants gegessen? Hm? Waren sie so lecker die Croissants? Gute, macht der guten Cappuccino da? Wo wart ihr denn? Hotel Stefan oder was? Hat er ein eigenes Hotel? Kann er sich das überhaupt leisten? Ha? Kann er sich das leisten als Schauspieler? Oder habt ihr habt noch nachts irgendwie eine Nachtvorstellung gemacht? Da auf dem Eis irgendwo. Hm? Fühlt sich besser an mit, mit, mit jemandem, der das gleiche macht wie man selber. Warum glaubst oder? du mir denn nicht? Was soll das die, jetzt? Was, heißt, was soll glaub, das nicht? jetzt? Ich, weißt du, warum ich dir nicht glaube? Warum? Weil, weil ich dir nicht vertrauen kann. Weil du einfach wegrennst. Weil du mich im Stich lässt... Luca, das war du... das erste Mal in fünf Jahren! Ja, das ist zu viel einmal. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Oh. Und? Alles gut gegangen? Ach oh, ja, klar. Ja, mal, komm mal her. Na? Was hast du gemacht? Wie war denn Paris. Hm? So. Wir haben ein bisschen umdisponiert. Katharina hatte eine bessere Idee. Ich war mit Opa und Oma im Zoo. Im Zoo? Ja, wir haben viele Tiere angeguckt. Entschuldigung gleich. Sag mal, was ist los? Ach, oh Tati. Bei euch ist alles in Ordnung, Junge. Ja, ja bei uns ist ja. alles gut. Schläft die Kleine. Hm. Ich glaube, du hast recht. Wir müssen einfach gucken, dass wir miteinander klarkommen.